Schreien am Montag, die 32. Folge. Ähm, ja, es hat sich wie immer nichts getan. Äh, es gibt keine Aufklärung von dort, keine Aufklärung äh, von dort, äh, vor allem auch keine Einschränkung äh, der massenhaften, verdachtsunabhängigen Überwachung äh, der Gesamtbevölkerung. Und das ist ja das Tolle, was mir dann die Berechtigung gibt, hier nicht zu protestieren, sondern äh, ja... Zu zeigen, wie es denn weitergeht, in dem Fall in einem anderen Kontext, und das ist dieser Piratenkontext. Und äh, da war die letzte Woche einfach eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr produktive äh, Woche. Ich habe ja es allen äh, im P9. Das ist unsere Landes- Bundesgeschäftsstelle äh, Squad ansässigen Arbeitsgruppen mal beigewohnt und fand ganz spannend zu sehen, äh, was wir doch für produktive einzelnen Epizentren haben, aus denen sozusagen Stellungnahmen, Positionen äh, und im Endeffekt auch Programm hinten rausfällt. Äh, wir haben vom Vorstand jetzt zusammengesessen in zwei Arbeitsabenden und haben äh, jetzt unsere Geschäftsordnung äh, festgezurrt. Und äh, die werden wir, wie heißt am Donnerstagabend dann äh, sozusagen formell auch Schließen und da drin sieht man dann schön äh, einzelne Geschäftsbereiche, und äh, die, ein, mit diesen Geschäftsbereichen werdet ihr dann auch sehen, wie sozusagen das Progressometer irgendwie vorangeht. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden sich dann sozusagen Leistungsindikatoren irgendwie geben und da kann man dann eben auch mal sehen, wo geht es voran, weil gerade dieses äh, hier geht es voran, da geht es voran ist ja etwas, auch was dann eben motiviert und äh, wo man eben den kleinen Gehässel äh, im äh, Grundrauschen der Piratenpartei äh, dann sozusagen äh, etwas entgegensetzt. Weil äh, spannend ist jetzt, ach ja, da war ja was, äh, irgendwas mit einem Bundesverband. Vorstand. Meine These, man fokussiert sich immer auf den Scope, in dem man auch den Gestaltungsspielraum hat. Und wir haben hier in Berlin den Gestaltungsspielraum, Dinge so zu tun, wie wir es für richtig erachten. Diese Freiheit, die nutzt der neue Vorstand gut und das finde ich sozusagen dann auch das Spannende, weil ja, da oben ist was passiert, aber wir bauen erstmal unsere Baustelle so, wie wir uns das vorstellen. Wir schrauben unsere Prozesse so, dass wir proud darauf sind und dann können kann oben ja geguckt werden, was davon gerne adaptiert werden soll. Ähm, zu dem Zwecke kann ich nur erstmal herzlich dazu einladen, alle, die prozessinteressiert sind, äh, dann in meinen Arbeitsbereich zu kommen. Das ist sozusagen diese Controlling-Abteilung, weil äh, wir werden halt subkutan darunter, ich nenne es eine Prozesspartei, äh, werden, wo äh, eine völlige Dokumentation dessen, was wir tun und warum wir es tun, äh, hinten rausfällt und äh, genau das sind dann die, äh, sag ich mal, Zahnrädchen, äh, dass die alle gut dokumentiert und auch wie geölt laufen. Also äh, ich habe sie immer dieses Bild gebracht, irgendwie, ich will der Mann mit dem Ölkännchen sein bei uns in der Partei. Äh, jetzt sagte jemand, äh, aber nicht, der das Öl nachgießt in die Flammen. Äh, nein, das natürlich nicht. Äh, ja, weil äh, es liegt jetzt an uns, äh, ein Gegengewicht zu bauen, um Druck aufzubauen, um öffentlichen Druck aufzubauen, gegen äh, dort drin, gegen dort drin, äh, damit, wie heißt es, dort auch gezeigt wird, äh, es gibt alternative, äh, ich will nicht nur sagen Lebensentwürfe, es gibt auch alternative Zielvorstellungen von Gesellschaft und äh, ich glaube, dafür steht äh, die Piratenpartei ganz deutlich und äh, in dem Sinne äh, ist es sozusagen unser Anliegen, da diesen Ufer anderenartigen Gesellschaftsentwurf eben auch voranzutreiben und äh, in das Bewusstsein der Bevölkerung zu schaffen. In diesem Sinne weiter kämpfen für den Weltfrieden und äh, ja, nächste Woche äh, dann wieder selbe Stelle, selbe Welle und irgendwann wird das hier alles veröffentlicht. Ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Also, zack, bumm, Vollgas. Die